Mein Morgen Duftend großes Geschäft im Pyjama Nach dem morgendlichen Aufstehen freut Betty sich auf einen schönen Becher Kaffee. Der schwarze Muntermacher soll jedoch nicht ihr einziges Vergnügen an diesem Tag bleiben. Sie hat ihren Stuhlgang absichtlich zwei Tage lang eingehalten, um ihre pyjama genüsslich mit einem extra großen Haufen zu füllen.